Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Querdenken-Proteste und ihre Gegendemonstrationen. In ganz Deutschland gibt es immer mehr Proteste gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. So ging an den vergangenen Wochenenden bundesweit tausende Menschen demonstrieren. Dabei spielt die Querdenker-Szene eine große Rolle, die seit neuestem auf sogenannte Spaziergänge sitzt. Aber auch die klassischen Demonstrationen gibt es immer noch, mit entsprechenden Gegenbewegungen und auf so einer Kundgebung waren wir, genauer gesagt, mein Kollege. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! So circa haben sich die Querdenker angehört, die am 17.01. durch die Stadt gezogen sind. Es waren vermutlich mehrere hundert, die allerdings nicht mit meinem Kollegen reden wollten. Warum sind Sie heute hier? Entschuldigung, Dankeschön. Einmal bitte weiterlaufen. Hey. Bitte keine Leute hier belästigen. Ich wünsche Ihnen einen Tag Danke. Daher hat er sich auf die Gegendemonstration konzentriert, die durch die Partei, die Partei, organisiert worden war und bei der auch die Antifa mitgewirkt hat. Hier stand logischerweise im Mittelpunkt, gegen die Querdenker zu protestieren und auch auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu pochen. Also die Auflagen, die wir hier für uns aus also stellen, ist, dass Sie bitte alle, soweit möglich, eine Maske tragen. Die Ordner haben massenweise Masken, könnt ihr auch gerne noch welche mitnehmen und für den Nachbarn von Leben an oder so, der zu viel Geld hat, Masken zu kaufen, weitergeben. Zahlenmäßig waren die Gegendemonstranten übrigens eindeutig unterlegen, wie ihr auf den Bildern sehen könnt. Es waren vermutlich um die 50 Leute da, die oft fahren und Plakate der Linken oder der Partei hielten und schwenkten. Wie auf solchen Veranstaltungen üblich, wurden auch einige Reden gehalten. In einer Rede setzt sich die Rednerin zuerst einmal kritisch mit den gesellschaftlichen Folgen der Pandemie auseinander. Wir sollten uns immer wieder vor Augen führen, dass diese gesellschaftliche Krise und ihre Folgen nicht vom Himmel gefallen sind. Und die derzeitige Situation eine politische die Krise. Die Veröffentlichung und das katastrophale politische Pandemie-Management hat bereits in die Ungleichheiten massiv verschärft und unter einem brennenden nicht Neben dem Gesundheitssektor ist vor allem das und die in einer beklären Situation, während die Reichen reicher und die Armen ärmer geworden sind. Und tatsächlich sind die Dinge, die dort genannt wurden, richtig. Bevor es gleich grundsätzlich wird und Umverteilung von Infrastruktur und Kapazitäten gefordert wird, sind diese konkreten Pandemiefolgen gut zusammengefasst. Laut dem Reichstumsbericht der Nichtregierungsorganisation Oxfam haben die zehn reichsten Menschen ihr Vermögen seit Beginn der Corona-Krise verdoppelt, während 163 Millionen Menschen weltweit unter die Armutsgrenze von 5,50 Dollar pro Tag gefallen sind. Auch die Lage in der Kulturbranche sieht nicht gut aus, so schrieb der Deutsche Kulturrat noch Anfang November vergangenen Jahres. Die vierte Welle rollt und sie wäre vermeidbar gewesen. Der Kulturbereich, der sie gerade anfängt sich zu erholen, wird wieder massiv getroffen. Einmal mehr hat sich unser Land im föderalen Wirrwarr verirrt und nicht rechtzeitig gehandelt. Wie eben gesagt, wird die Rede jetzt grundlegend und die Rednerin appelliert für Solidarität in eigentlich allen Bereichen. Es ist bis heute nicht gelungen, in der der gesellschaftlichen ernsthaft auf die politische Agenda zu setzen. Wir sollten die Suche nach gemeinsamen und solidarischen Antworten dringend ernst nehmen. Wir müssen wieder lernen, nicht nur Solidarität ist Vertrauen und Vertrauen, durch Vertrauen sondern Solidarität und die Unvertrauen. Wir müssen das Gleiche praktizieren. Um den gesellschaftlichen Machtumwandlungen sich entgegenzuwirken, müssen wir endlich finden, um die Umverteilung unserer Infrastrukturen, Ressourcen, Kapazitäten und Netzwerke zu konstruieren. Die Organisatoren und Teilnehmenden solcher Gegendemonstrationen kommen übrigens nicht immer nur aus dem linken Spektrum wie die Antifa, sondern oft auch aus der sonst stillen Mehrheit, wie Bundespräsident Steinmeier den Teil der Bevölkerung nannte, der sich an die Corona-Regeln hält und verantwortungsvoll handele. So stellten sich in Dienstlagen Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Omas gegen rechts auf die Straße und verhinderten durch eine angemeldete Kundgebung so einen angeblich spontanen Spaziergang von Querdenkern und Impfgegnern. Auch in Minden kam es zu parteiübergreifenden Aktionen, nachdem fast 200 Menschen versucht hatten, vor das Haus der dortigen Landrätin zu ziehen. Auch in großen Städten wie Hamburg oder Berlin gibt es Protestaktionen gegen Corona-Leugner, an denen alle möglichen Verbände und Organisationen teilnehmen. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts vereint zum Beispiel sowohl die Gewerkschaft Verdi als auch den FC St. Pauli, sowie Fridays for Future und die Fraktion von Grünen und Linken. Doch gegen Corona-Leugner und Querdenker zu sein, heißt nicht automatisch, dass man alle Maßnahmen der Bundesregierung vollkommen unterstützt und übertrieben dargestellt, ein treues Regierungsschaf ist, sondern man kann genauso gut und eigentlich noch besser auch bestimmte Dinge kritisieren. Das beweist auch diese Frau, mit der wir an Interview führen konnten und bei ihr wir erstmal schauen mussten, ob sie sich zur richtigen Demonstration gestellt hatte. Also wie ich sehe, sind Sie heute für die linke bzw. Antifa-Seite hier? Wir sind eigentlich da, weil wir gegen diese Corona... Also ich bin. Ich habe ja. das so verstanden, dass ich hier gegen Corona bin. Also gegen die Corona-Maßnahmen oder Nein, für die Corona Maßnahmen? Nein, Nein, das stand gegen Corona, gegen... Das gegen gesehen? die Zwangsgeschichte war wir doch seitdem. Gegen Zwangsgeschichte und Impflicht eigentlich. Achso, dann sind Sie auf der falschen Seite. Das nein, nein, nein, nein, wir wollen aber nicht auf die andere Seite. So. Das ist das Problem. Ja, ja. Achso, Ach also, so. wir sind jetzt keine, keine äh, Impfgegner im Grunde. Ach in, in, nicht ja, ja. in dem Sinne Impfgegner, sondern ja, ja. ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, es sollte keine Impfpflicht geben, dass jeder Mensch es selber entscheiden sollte. Also die Statistiken sind ja sehr aktuell. Das heißt, ja. man muss natürlich bei Statistiken ähm, ein bisschen länger warten, dass also ja. man sagen kann, okay, die Studienergebnisse sind ähm, in dem Sinne richtig. Weil ich bin, ich bin keine Wissenschaftsgeber, um Gottes Willen. Also ich habe ich hab studiert, ich bin natürlich ich glaube an die Wissenschaft, aber ich darf auch an die Wissenschaft zweifeln. Natürlich. Also die Wissenschaft ist in, in, in der Hinsicht in der Erprobung und in vielen Sachen auch noch in der Erprobung. Das heißt, hundertprozentige Fakten kann man mir nicht liefern. So, und jetzt sehen wir, dass ähm, Menschen sich innerhalb von sechs Monaten, acht, äh, drei Monaten immer wieder impfen lassen ja. müssen. Das zeigt, dass der Impfstoff anscheinend noch nicht ausreichend genug ist. Ich habe nicht gesagt, dass das an der Wissenschaft hart hat, sondern die Wissenschaft muss ja erstmal, sie kann nicht sagen, heute ist das und morgen ist das, sondern ja. sie muss das ja erst auf Jahre äh, mit Versuchen irgendwie ja. belegen können. Okay? So, darum geht es mir. Und das ist noch frisch. So, ich möchte zum Beispiel nicht, dass meine Kinder sich impfen müssen. Ja. Ich, mag, meine ich Kinder, möchte aber auch nicht, dass auch Menschen, nicht. die sich nicht impfen lassen möchten, auch nicht dazu gezwungen fühlen. Sind. Genau. Und sie fühlen sich gezwungen, weil ich kenne ganz viele Menschen, die nur äh, am Akt äh, so sozialen Leben teilhaben zu so können, sich impfen lassen. Es geht nicht um die Über Überzeugung. Also ich finde, dass die Politik die Gesellschaft spaltet, indem sie sagt, Menschen, die sich nicht impfen lassen, sind böse Menschen. Und das sind alle. Alle Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, sind Nazis, sind Verschwörungstheoretiker und lehnen die Wissenschaft ab. Also Sie sind primär gegen diese Generalisierung. Genau. Ich bin auch gegen, diese, also ich bin auch gegen die Impfpflicht. Ja. Ja? Ich finde, Menschen sollten entscheiden können, will ich das mit meinem Körper antun. Ich kann mich an zwei Impfungen in meinem Leben erinnern. Ich bin 44 Jahre alt. Ja? Und innerhalb von zwei Jahren muss man dann so viele Impfungen durchmachen. Man muss wenn man am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Ich will ja nicht gegen Impfungen. Ich auch nee, gehen. Naja, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass, das ist halt schon lange Teil der Gesellschaft, dieses um daran teilzuhaben, muss man halt einen gewissen gesundheitlichen Status erfüllen. Jetzt, ich möchte, die Weise, wie, wie man das äh, auf den Reihen bekommen ja? möchte, ist nicht richtig. Alles klar. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für, äh, für das Gespräch. Ja, und vielen Dank auch an euch. Bis schauen, bis hierhin. Falls ihr euch noch weiter mit dieser Thematik beschäftigen wollt, klickt doch gerne hier auf unser Pro und Contra zur Impfpflicht. Alternativ findet ihr oben auf der Infocard auch noch unser Video zur Querdenker-Szene verlinkt. Oder ihr schaut euch ein weiteres Video von uns an, was YouTube euch empfiehlt. Abonniert so oder so gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.